Hey Leute, willkommen zu Let's Play Hearthstone. Wir spielen heute das neue Tavern Bread, oder auch Kartenchaos genannt. Ich habe mir ein Roof Deck zusammengebaut und mal schauen, was so abgeht. Das ist meine erste Runde, ich habe vorher nicht ausgetestet

ich weiß worum es geht man konnte immer eine waffe ausrüsten und der hero ability kann man sich eine neue waffe nehmen oh, und der, oh, der will direkt aus face der will direkt welle machen der dude aber wisst ihr was ich mache auch direkt welle diese runde werde ich die waffe hier mit

seit machen die neue die ich bekommen werde oh wow, oh. oh so will der machen perfekt lol <lacht> lol hm wie der Fisch

der eh verdoppelten Damage bekommt Gebe ich ihn hier direkt mal äh, sagt Damage Was ist das denn für eine scheiß Fähigkeit, Alter <lacht> Lol Na gut, dafür kostet die Waffe nur einen Dings Er bekommt sie nochmal <lacht> So ein Lappen

so ein Lappen. Das heißt im Klartext mache ich den jetzt, Alter. 16. Nochmal 8. Lol. ja ähm. <lacht> okay, gut. Habe ich gesagt, das wird einfach... Der hatte echt Pech gehabt mit seinen Dings.

Und so, wir öffnen erstmal das Kartenpaket und nachschwimmen noch eine Runde. Mal sehen, was wir bekommen. <lacht> oh, ein ganz normales Paket. Läuft no, zweiten davon. Den werden wir gleich im Deck packen. Ich klick, oh Leute, ich habe den noch gar nicht geöffnet. Ups. <lacht> ja, das ist natürlich cool. direkt eine Karte, die uns auch helfen wird. Ähm

Nehmen wir einfach mal. Wo ist die Karte? Nimm ein Schiff raus. Schiff, ne, das ist jetzt einfach mal. Ähm. Packen den da rein. Und spielen gleich weiter. <lacht> ja, den Deck habe ich ziemlich auf Damage aufgebaut. Ich brauche viel Shards da drin.

Das ist so ein richtiges Stonewash Deck. Wie immer, ich liebe ja Face Hat sich so entwickelt. Ich werde allerdings bald auch andere Decks spielen. Seid bereit. Okay. Das sind scheißkarten für den Anfang. <lacht>

okay, naja, wenigstens kann ich ihnen hier gleich drei Damage geben. Wenigstens habe ich dafür den ersten Zug, ist auch okay. Ich kein Problem damit. Yep. Oh, ich habe eben gar nicht hallo gesagt. Wie sozial von mir.

der Counter-Coin raus. Ach, okay. Okay. Okay. Ja, doch, machen wir einfach mal das. Die Nuss werden. Mal sehen, was bekommen wir für eine tolle Waffe. Hm, naja, ich glaube nicht, dass. Nein, wir haben kein Secret drin. Ne? Aber wenigstens haben wir drei Damage

ist auch was... <lacht> ja, kommt dieses Dame. Okay, das war ein wenig Verschwendung, würde ich mal sagen. Naja, seine Sache.

Will der machen was er will oh, der führt aber naja okay nicht ganz ich meine ich habe minion auf dem Beet, aber der doch dafür mehr karten auf der hand hm. <lacht> mal schauen was ich bekomme ich muss was trinken

Der geht einfach aufs Face, juckt ihn nicht. Ach. Deswegen juckt es ihn nicht. Deswegen juckt es den nicht. Naja, egal. So komme ich. Lol, nee. Also die behalte ich nicht. Hm, ich hab keine Macht. Schade. <lacht>

Was soll's? Kämmer schön weit aus Face. Ha! Ha ha. Oh, oh, oh. Da drauf auch. So. Da wird eine andere Waffe haben einfach. Juckt ihn nicht.

Ich will aber auch eine andere Waffe haben. Ähm, hätte ich das gewusst, dann hätte ich keine andere Waffe geholt. Naja, was soll's. Was soll's. Kann ja auch mal passieren. Ich hätte wohl doch erstmal angreifen sollen.

Ich war aber ein wenig gehofft, dass ich sowas mit 5 Damage oder sowas bekomme. Da Meine Sätze wieder. <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Ja, wieso, oh. Oh, die Karte ist echt stark. Na ja, geht, na ja, geht. Hm, ich glaube..

also das würde sich echt lohnen wenn ich diese fähigkeit bekomme obwohl ja doch dann hätte ich noch mal zwei extra damage jede runde nicht schlecht ja, perfekt perfekt ich hätte gleich die hier spielen oh warte mal was macht er da Ah, da will eventuell eine stärkere Waffen haben

Oh, ah doch nicht. <lacht> oh, oh, oh, da bin ich aufs Maul geben jetzt. <lacht> das kann noch etwas knapp werden. Ich habe kein Preparation eingepackt, das war dumm

eine gute kombo mit sprint ja was soll's was soll's oh nein oh nein jetzt jetzt bin ich in trouble in Troubles. richtig in trouble bin ich ich kann karten ziehen aber es wird mir auch nichts bringen weil ich

keine Mana zum Spielen habe. Oh, warte mal. Oh, oh hmm. nee, da habe ich verloren. fort. Well ups. ups, ups, ups. Der sagte was ganz anderes. So zum Abschluss der Folge zeige ich euch noch genau, was in meinem Deck drin ist. Einmal Cold Blood

zweimal deadly poison zweimal sinister strike ein Bukanier was sein name dann die deckhand zweimal meine ich, zweimal stone, stark boar blade flurry einmal oh mein gott ich kann das nicht aussprechen <lacht> könnt ihr ja lesen schiff diesen Moloch hier

ich den Autobar Fan of Knife zweimal, obwohl ich es gar nicht benutzt habe, lol, passiert auch mal. Arcan Golem zweimal, einfach weil das einen guten Damage ist auf einmal, in side Dann den als will durch den Divine Shield, den natürlich zweimal mehr Damage ausrichten zu können, das ist ja klar warum ich die Karte hier drin habe.

Es ist einfach, wenn ich mein volles Feld vor mir habe und irgendwie nochmal rauskommen muss aus der Scheiße. Dann den einmal. Das ist eine starke Karte. Und sowieso den jetzt zweimal, weil der sehr stark ist. Oh, man kann ja runter scrollen. Und Sprint natürlich. Um nur Karten ziehen zu können. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Ihr dürft gerne ein Like da lassen. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.